Ja, äh, vielen Dank, Herr ähm, Professor Kirschner, erstens für die einleitenden Worte und zweitens natürlich auch für die Einladung. Ähm, ja, ich habe äh, die Ehre und die Möglichkeit, sozusagen halt die Magnesiumimplantate im Bereich der Fuß- und Sprunggelenkchirurgie, also meiner Homebase sozusagen, äh, vorzustellen und ähm, ich habe Erfahrungen mit äh, den Magnesiumimplantaten Seit 2014, damals äh, kam das so auf, zumindest für mich äh, wurde das Ganze dann interessant. Ähm, Nun wird der eine oder andere sagen, 2014, das ist jetzt ja auch noch nicht so lange her. Ja, wie kann man denn davon Erfahrung reden? Wenn man sich den Verlauf mal irgendwie anguckt von seit 2014, was in der Zwischenzeit alles so passiert ist, dann ist es gefühlt eine halbe Ewigkeit her. Und... Ähm, aus dieser Zeit möchte ich jetzt mal berichten, sowohl aus dem orthopädischen als auch aus dem unfallchirurgischen Bereich. Für mich war der Weg zu Magnesiumimplantaten oder auch Magnesix-Implantaten, das ist die einzige, das einzige Magnesiumimplantat, mit dem ich Erfahrung habe, kein Weg der Weisheit, sondern vielmehr war es 2013, als mein damaliger Chef Professor Haas sagte, Mensch Manegold, da gibt es Magnesiumimplantate, guck dir das mal an, ist das was für uns? Und äh, auf den Zug bin ich natürlich gleich aufgesprungen und dachte, Mensch, das äh, gucke ich mir tatsächlich mal an und schaue mir mal die Vorteile und bzw. die, die äh, Benefits von Magnesiumimplantaten an. Ich möchte ganz kurz ein bisschen was über die äh, Implantate oder Magnesium als solches berichten. Äh, da bin ich aber am Ende wahrscheinlich dann noch nicht der kompetenteste Ansprechpartner, sondern würde firmenseitig dann weiter reichen. Ähm, aber ganz kurz vorstellen möchte ich es trotzdem. Ähm, Vorteile für Magnesiumimplantate gibt es viele. Und auch gute Gründe, warum man es nehmen sollte. Zum einen haben wir natürlich im Vergleich zu Titanimplantaten ein ähnliches Elastizitätsmodul im Vergleich zu Knochen, womit äh, der typische Stress-Shielding-Effekt äh, bei, bei Titanimplantaten wegfällt und äh, im Grunde genommen ein ähnliches äh, Elastizitätsmodul des Knochens äh, erreicht werden kann. Das Zweite ist, Magnesium ist natürlich als resorbierbares äh, Material degradierbar. Das heißt also, Implantatentfernungen sind nicht notwendig. Da möchte ich später noch darauf äh, zurückkommen, dass das an der einen oder anderen Stelle doch tatsächlich ein entscheidendes Kriterium auch für mich ist, diese Implantate einzusetzen. Ähm, Magnesium ist erstmal dann natürlich nicht toxisch, es ist physiologisch im Körper vorhanden und damit natürlich auch ähm, prinzipiell gut verträglich und es hat auch nicht die Möglichkeit, dass es Allergien entwickelt. Und da kommen wir schon zum ersten für mich auch als Anwender betreffenden Vorteil, ähm, gerade wenn halt irgendwelche Nickelallergien fraglich, Metallallergien und so weiter, da gibt es ja viel, viel sag ich mal Diskussionsspielraum äh, und auch Unwissen und äh, auch patientenseitig, wo, wo sozusagen gesagt wird, Na, ich habe eine Allergie, aber ich weiß nicht genau gegen was. Bei diesen Patienten äh, habe ich dieses Implantat eingesetzt und äh, bin im Grunde genommen froh äh, gewesen, dass man dort diese Frage nach Metallallergien damit ganz galant umschiffen konnte. Das Zweite ist, es wirkt osteokonduktiv. Und damit potenziell verbesserte Heilung und ein geringeres Pseudarthrosenrisiko. Und das war letztendlich, natürlich ist es MRT und CT gängig. Es hat auch einen gewissen anti-infektiven Anti, ähm, ähm, Effekt, ähm, weil es einfach ein basisches Milieu erzeugt, worunter halt ähm, ja, äh, Bakterien nicht unbedingt äh, wachstumsfreundliches Milieu ähm, haben. Ist es jetzt sozusagen ein ideales Implantat für die Verwendung in der Orthopädie-Unfeldchirurgie? Ich denke mal, das wird sich sicherlich im Laufe des Symposiums beantworten, diese Frage sodass das für mich dann auch der Einstieg war im Prinzip in die Verwendung dieser Implantate und ich hatte dann im April 2014, nachdem ich sozusagen im Oktober in der nun die Freigabe vom Chef hatte, das verwenden zu dürfen, hatte ich dann auch einen geeigneten Fall gefunden, wo ich mich da herantasten wollte und das war der Vorfuß und ich habe dem Vorfuß dann eine Scarf-Osteotomie in Kombination mit einem Aiken gemacht und war am Anfang über die Gasbildung, die ja hier äh, dann auftrat, im Röntgenbild erstmal erschrocken und dachte, so Mensch, was passiert da? Und im Grunde genommen ist das schon das, was äh, der Professor Kirschner einleitend gesagt hatte. Naja, da war ich als Anwender ehrlicherweise unvorbereitet und noch nicht intelligent genug für das Implantat, weil es letzten Endes äh, mich erstmal traf und dachte, so Mensch, was ist denn da? Warteste mal ab. Das Ganze legte sich aber. Es gab eine komplikationslose Ausheilung äh, dieser äh, Halux-Valgus-Korrektur und natürlich hat sich die Gasbildung auch äh, vollständig äh, resorbiert. Man muss dazu wissen, dass die Gasbildung äh, immer wieder natürlich als, äh, als Nachteil dort interpretiert wird. Nun muss man wissen, reines Magnesium degradiert erstmal im körperlichen Milieu sehr, sehr schnell und dabei kommt es halt auch zur Gasbildung, zur Wasserstoffbildung. Das ist erstmal ein völlig natürlicher Prozess. Der ist insoweit auch verstanden und ähm, die Firma hat es ja letzten Endes auch ähm, insofern gut umgesetzt, dass diese massiven Gasproduktionen von reiner Magnesiumdegeneration ja ähm, in Griff zu bekommen war, dadurch, dass man im Grunde genommen äh, die Implantate mit einer speziellen Legierung äh, überzogen hat und damit im Grunde genommen eine langsamere Degeneration ähm, oder Degradation äh, ermöglicht hat und damit natürlich auch die Gasbildung äh, in den Griff bekommen hat, sodass das im Grunde genommen Teil eines physiologischen Prozesses ist. Und ja, diese Gasbildung oder die transluzenten Zonen, die habe ich natürlich auch irgendwo gesehen, aber ich kann mich bis auf in einem einzigen Fall, wo sozusagen mal ein Implantat gebrochen war, weil die Patientin in der Tat mit einer Vollbelastung rumgelaufen ist, ohne Schutzschuh, tanzend in irgendeiner Berliner Diskothek beobachtet worden war nach einer Hallux valgus operation ähm, Da muss ich sagen, das kann ich jetzt ehrlicherweise nicht dem Implantat äh, zuschreiben. Das ist die einzige Komplikation, die mir mit den Magnesiumschrauben jetzt im Laufe der Jahre äh, untergekommen ist. Die Magnesiumschrauben im Vergleich zu den Titanimplantaten, da gibt es äh, gute präklinische Studien ähm, die, und beziehungsweise auch äh, Anwenderstudien im Bereich der Vorfußchirurgie, anfangs äh, aus Hannover mit einer Arbeit, äh, sicherlich auch im Prospektivverlauf äh, äh, dokumentiert, eine kleine Fallserie von äh, Halux-Valgus-Patienten, die einmalseits mit Titan- und äh, Magnesiumschrauben versorgt worden waren. Dort zeigten sich im Wesentlichen keine äh, klinischen Unterschiede. Es wurde so ein bisschen auf eine Gasbildung hingewiesen, Aber auch dort keine Komplikationen, das gleiche Klientel wurde drei Jahre später nochmals evaluiert und auch hier konnten mittels MRT und klinischer Untersuchung dort keine Unterschiede festgestellt werden und auch von einer Gasbildung war nach diesen drei Jahren überhaupt gar nicht mehr die Rede. Es gibt eine andere interessante Arbeit, die ich im Rahmen des, der Vortragsvorbereitung dann auch kennengelernt hatte. Das ist eine Kohortenstudie letzten Endes von dem Dr. Klauser, der hier auch im Plenum sitzt, der 100 konsekutive Patienten mit Magnesiumschrauben versorgt hatte und die dann 100 retrospektiv versorgten Patienten mit Titanschrauben gegenübergestellt hatte. Die Gruppen waren mehr oder weniger identisch, was so die, die patientenspezifischen Parameter angeht und auch was das, die Komplikationsrate anging, gab es dort keine signifikanten Unterschiede. Und jetzt kommen wir schon auf den nächsten Vorteil von den Magnesiumschrauben und das fand ich sehr interessant, was der Dr. Klauser da vorgerechnet hatte. Im Grunde genommen ist das Implantat primär im Vergleich zu einer Titanschraube erstmal teurer. Und wenn man jetzt mal die Kosten für die, die Anzahl der, der Halux-Valgus-Versorgungen nimmt und dann auch im Prinzip diesen Preis, diesen Mehrpreis äh, dagegen rechnet, dann äh, sind das erstmal Mehrkosten von zweieinhalb Millionen Euro pro Jahr, äh, die äh, bei der, äh, auf der implantateseite erstmal stehen. Da muss man aber dagegen rechnen, dass natürlich auch die vermeidbaren Kosten durch eine Implantatentfernung abzuziehen sind, dann landet das Ganze schon in einem dicken positiven Bereich und wenn man dann die sozioökonomischen Kosten auch noch dagegen rechnet durch die fehlende Ausfallzeit nach Implantatentfernung, dann geht das Ganze schon in einer für den stationären Bereich, äh, liegt das dann bei gut 9 Millionen Euro und wenn man das dann ganz auf den ambulanten Bereich ebenfalls noch überträgt, dann ist das ein Benefit für das Gesundheitssystem von bei einer 100-prozentigen Marktabdeckung wohlgemerkt von gut oder von knapp 12 Millionen Euro und das ist gerade wenn wir jetzt auch in Zeiten davon reden, dass sozusagen der Gesundheitsmarkt immer explodiert an Kosten, die ja letzten Endes irgendwo auch bezahlt werden muss, ist das denke ich mal zwar vielleicht ein Tropfen auf den heißen Stein, aber immerhin es ist ein Tropfen und da kann man sicherlich ansetzen. Noch dazu waren natürlich sag ich mal, die ähm, Ergebnisse in den, äh, im Vergleich zu den Standardimplantaten, den standard titanimplantaten im klinisch äh, Äquivalent. Ich habe natürlich angefangen, meine Vorfußchirurgie auch umzuwandeln in, äh, hin zu den Magnesiumimplantaten, also für die Sch Scarf und für die Chevron und Aiken-Osteotomie hatte ich die Magnesiumschrauben dort äh, intensiv eingesetzt. Da hatten sie relativ bald einen festen Stellenwert in der, in der tagtäglichen Anwendung und tagtäglichen Praxis und ich habe mich dann rangewagt an die traumatologische Seite und da kommen wir zu einer nicht unwesentlich seltenen Verletzung, ähm, zu einer recht häufigen Verletzung am Sprunggelenk. Das sind diese Flake Fractures, die äh, im Grunde genommen an der talus schulter typischerweise zu finden sind. Und die kann man natürlich mit resorbierbaren Stiften, hier damals noch mit Pullipins versorgt, aber mittlerweile bin ich dazu übergegangen, weil es einfach auch ein stabileres Konstrukt ist, durch dieses Doppelgewinde diese mit diesen 2,0er Magnesiumschrauben zu versorgen. Und das lässt sich vom Handling her wunderbar machen und hat einen Bombenhalt und ist für mich da in dieser Anwendung das, Thera das Implantat der Wahl. Wenn man sich dann anschaut, dass natürlich diese Verletzungen, wir sehen ja hier im vorderen Bereich vom Sprungbein, da kommt man natürlich mit den Standardzugängen hin, mit dem im hinteren Bereich kommt das auch. Aber der große Korpusanteil, der ist nicht unbedingt durch die Standardzugänge zu erreichen. Und gerade wenn wir hier im Talus medial oder lateral uns befinden, ist das oftmals mit Osteotomien verbunden, die bei der primären Reposition natürlich unvermeidbar sind. Aber das sind natürlich Zugänge, die möchte man nicht wieder auflösen und eine Implantatentfernung möchte man dort vermeiden. Erstens, weil es natürlich ein großes chirurgisches Trauma ist für den Patienten und das Zweite, weil das natürlich auch mit Komplikationen verbunden ist. Also so eine Innenknöchelosteotomie, selbst wenn man schon sie vielleicht ein paar Mal gemacht hat hat immerhin noch Komplikationen und da werden Komplikationsraten von Pseudarthrosen bis 6% Prozent beschrieben. Es gibt auch äh, sogenannte Inkongruenzen im Verlauf, nicht? durch den verbleibenden Sägeschnitt entsteht ja immer auch eine gewisse knöcherne Defektzone, damit einhergehend natürlich auch zwangsläufig eine Inkongruenz und in dieser Studie mit 30% angegeben ist das nicht unerheblich. So erklären sich vielleicht auch noch die Beschwerden, die selbst nach zweieinhalb Jahren immer noch bei bei 30 Prozent oder 60 Prozent Schwellung angegeben werden, so dass man natürlich eine Innenknöchelosteotomie zur alleinigen Entfernung eines Implantats in jedem Fall vermeiden möchte. Das ist mal ein Beispiel aus der Praxis, osteochondrale Fraktur der lateralen Thalusschulter, damals über eine fibula osteotomie ähm, gemacht und ähm, hier auch nochmal gesehen, nicht, das äh, sind große Fragmente, die man offen chirurgisch einpassen muss, die quellen oftmals ein bisschen auf, sodass sie dann doch nicht mehr so passgenau sind, aber Letzten Endes äh, muss man diese äh, offen chirurgisch versorgen und das über diese Fibula-Osteotomie damals passiert. Die werden dann eingepasst und dann wird letzten Endes äh, sie mit resorbierbaren Implantaten versorgt und nach zwölf Monaten ist im Grunde genommen davon nichts mehr zu erkennen. Ein anderer Fall, Patient mit einer Luxatiopedis subtalo, wir sehen hier im Grunde genommen eine Fraktur, man sieht es im CT ein bisschen besser, vom Prozessus lateralis tali und begleitend auch vom Sustentaculum tali. Und auch dort sind das Regionen, wo man nicht gezwungenermaßen nochmal eine Implantatentfernung durchführen möchte, weil da die Morbidität dann doch nicht zu unterschätzen ist. Und wir sehen hier im Grunde genommen die Versorgung dann mit den Magnesiumschrauben. Das sind gute Indikationen in der Traumatologie. Ein anderer Fall, Taluskorpusfraktur, fraktur, komplex mit Impressions. Fragmenten äh, und interponierenden Fragmenten äh, im Bereich des hinteren Taluskorpus und ähm, die werden dann auch einzeln aufgefädelt und wir haben das damals noch mit so einer kleinen 2,0 äh, Millimeter Schraube gemacht, die dann so in den Korpus eingebaut wurde, als Lost Screw auch dann dort verblieb. Und dann das Ergebnis nach zwölf Monaten, sicherlich war es eine schwere Verletzung mit zum Teil auch Defektzonen verheilt im Subtalargelenk, aber prinzipiell gab es eine komplikationslose Verheilung und dort muss keine Implantatentfernung mehr durchgeführt werden, weil es halt einfach sich das Implantat auflöst. Dass eine Implantatentfernung sinnvoll ist oder gemacht werden muss, bringt einfach die Tatsache mit sich, dass diese schweren Verletzungen in der Zukunft ja Folgeschäden wie subtalare Arthrose äh, nach sich ziehen werden. Und dann möchte man keine 2,0 mm oder 3,0 mm kanulierte Schraube rausfischen, weil die halt einfach brechen und da hat man nicht viel äh, gewonnen. Ein anderer Fall, das ist ein Fall einer Taluskorpusfraktur. fraktur Wir sehen hier das CT auf der linken Seite. Die ist nicht großartig disloziert gewesen, aber der Patient hatte eine noch viel schwerere Taluskorpusfraktur korpus fraktur auf der rechten Seite sodass das natürlich stabilisiert werden musste. Wir haben das Ganze atroskopisch gemacht. Atroskopische Reposition hier mal in der Zeitraffer dargestellt. Nicht durch Manipulation am Sprunggelenk und mit einem kleinen Repositionsklemmchen kann dann eine Reposition erreicht werden. Und dann atroskopisch gestützt die äh, perkotane Schrauben aus der Synthese, damals mit 3,2 mm äh, Doppelkopfgewindeschrauben. Und das ist das Ausheilungsergebnis nach sechs Monaten. Auch dort, man erkennt so ein bisschen im vorderen Bereich kleine Gaskavitäten, aber alles unproblematisch, keine Komplikationen, keine Beschwerden beim Patienten. Ich darf zusammenfassen, die Magnesiumschrauben kommen für mich in der orthopädischen Vorfußchirurgie nach wie vor gut zum Einsatz und da haben sie für mich einen absolut vergleichbaren Stellenwert im Vergleich zu den Titanschrauben und sind mehr als nur ein Marketing-Tool, sondern haben definitiv ihre Berechtigung. Im Bereich der Traumatologie sind sie meiner Meinung nach unantastbar. Sie sind für die Refixation von osteochondralen Fragmenten sowohl als auch in der Frakturversorgung unersetzlich. Und einsetzen tue ich sie überall dort, wo ich schon mal gewesen bin, aber definitiv nicht nochmal hin möchte chirurgisch, einfach dort in den Bereichen vom Talusfrakturen, Kalkaniusfrakturen, kindlichen Frakturen und jetzt kann man das sicherlich auch natürlich beliebig erweitern hinsichtlich le Frakturen der medialen Malleolus wo standardmäßig häufig Implantatentfernungen gemacht werden, metatarsale 5-Basis-Frakturen, gibt es auch standardmäßig häufig Implantatentfernungen, die tarsometatarsale Atrodese und so weiter und so weiter, also da ist die Latte und die Vielfalt sicherlich sehr, sehr hoch. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Manegold, für den sehr schönen Vortrag. Insbesondere die Versorgung von osteochondralen Läsionen scheint mir ein absolut neuer Schwerpunkt für Magnesiumimplantate zu sein. Wir hatten früher ja Polylaktidimplantate und die Stabilität war mit diesen Implantaten doch zu wünschen übrig gelassen und insofern denke ich, dass das wirklich der richtige Weg ist, mit Magnesiumimplantaten, Doppelgewindeschrauben die osteochondralen Läsionen zu versorgen. Vielleicht können Sie dem Publikum, da besteht ja immer eine gewisse Angst über die Gasentwicklung intraartikulär nach dieser sehr schönen Versorgung dieser osteochondralen Läsion bzw. Flake Fracture berichten, ob das im Vergleich zu der Weichteilsituation im Vorfußbereich, ob es da mehr Probleme gibt, was die Ergussbildung im Gelenk anbelangt oder also, ob das ja. da mehr zu erkennen war? Also man hat ähm, letztlich klar, wenn man sich auf diese Gasbildung einstellt, dann überrascht sie nicht. Ja, und äh, auf dem arthroskopischen Bild hat man es auch so ein bisschen gesehen, ob das nun schon gleich die Degradation der Schraube war. Das äh, lasse ich mal dahingestellt sein, wo sich so kleine Bläschen auch gleich gebildet hatten. Das fand ich auch ganz interessant. Letzten Endes ist es bei mir am Ende eine... Äh, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht und ja. ich habe dort keine Komplikationen aufgrund eines frühzeitigen Implantatversagens gesehen. Und ähm, nachdem ich ja initial, nach den meinen ersten beiden Fällen, wo dann sich diese Gasbildung so ergeben hat und wo ich auch in der Tat sehr vorsichtig war, ähm, nachdem ich das, meine eigenen Erfahrungen damit gemacht hatte, habe ich da überhaupt gar keine Sorgen mehr, äh, ob da nur eine Gasblase ist oder nicht. Ähm, ich habe jetzt die Erfahrung mit 3-2-Implantaten gemacht. Ich habe jetzt noch keine dickeren Implantate verwendet, aber die in dieser Bandbreite und auch nicht nur mit einer Schraube, sondern im Talusbereich waren das ja doch relativ viele, keine Komplikationen gesehen, sodass ich da im Grunde genommen eigentlich auch relativ entspannt bin, wenn sich da mal so eine Gasblase im CT zeigt. Ja, gut, also es gab auch keine vermehrte Ergussbildung im Sprunggelenk? Nein, nein, nein. das ist natürlich jetzt auch, also es wurde ja eingangs schon gesagt, ich kann natürlich jetzt nicht eine postoperative von mir aus prolongierte Schwellung von der Talusfraktur irgendwo jetzt auf die Magnesiumschraube schieben. Also das, den Beweis muss man jetzt auch erstmal antreten. Ja. Also Schwellung, klar, posttraumatisch, postoperativ gibt es natürlich, ja, aber ob das nun an der Schraube liegt? Das sehen wir bei Titan genauso. Ja, eben. Gibt es Fragen vom Publikum? Dann würden wir fürs Erste weitermachen. Es können gerne zum Schluss noch mal Fragen auch zum Fußbereich an Dr. Manegold gestellt werden.